Hallo, liebe Deutschlernende, ich grüße alle meine Fans, die mit Begeisterung und Leidenschaft die Fußball-Europameisterschaft verfolgen und mit ihren Teams mitfiebern. Auf Wiedersehen. Na? Nein, ich werde wohl kein Tor aufnehmen können, aber hier auf dem Hof äh, hören die Leute Fußball oder sie schauen? Sie schauen sogar Fußball? Nein, kein Tor, nur gegen den Pfosten. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.